Meine Gedankenpost im Januar 2022 Ich bin bereit Dies ist eine momentane Analyse meines Weges, meines Gefühls, jetzt und hier. Sie spiegelt auch die Veränderung in mir und im Feld der kosmischen Energien wieder. Vielleicht kannst du dich darin erkennen. Vielleicht siehst du, dass du nicht allein bist. Vielleicht kannst du deine Gefühle besser erfassen wenn du meine Erfahrungen hier hörst. Ein neues Jahr hat begonnen. Der Raum des vergangenen Jahres hat sich geschlossen. Definitiv. Mit diesem Wechsel bin auch ich aus einem alten Raum, in dem ich noch verhaftet mit alten Themen und Illusionen war, herausgetreten. Ich habe viel zurückgelassen. Freunde, Gruppen, Familienbindungen, Vorstellungen, Abhängigkeiten – Glaubenssätze, die vor allem von Minderwert und Nicht-Genug-Sein geprägt waren, eine herkömmliche Art zu behandeln, mich nicht zeigen trauen und so weiter. Ich habe abgeschlossen mit vielem Alten, das nicht mehr passte, habe mich aus Verkrustungen geschält. Am Ende des Jahres fühlte es sich dann an wie das Lösen von Saugnäpfen an langen Schnüren, die noch im Alten klebten. Und es wurde vollständiger in mir, aufgeräumter, mein Blick richtete sich nach vorn. Ich bin im Frieden mit dem, was war, weil ich weiß, dass es mir gedient hat und ich viele authentische, wichtige Erfahrungen gemacht habe. Aber nun ist die Zeit, jetzt zu sein. Schluss mit durchleuchten, verstehen müssen und aufbereiten alter Themen. Es ist Zeit, weiterzugehen, in das Neue hinein, in das Unbekannte Voller Erwartung und tiefer innerer Gewissheit, dass alles in Bewegung ist, dass alles fließt und alles gut wird, gehe ich weiter. Der Wandel, den wir Menschen nun mithalten, mitgestalten und erfahren, wird unaufhaltsam eine wesentliche Veränderung bringen. Nun bin ich bereit, meinem Weg zu folgen. Ich habe mein Muss, Soll, Will und Hätte ich doch nur abgelegt. Zumindest gefühlt das größte Paket davon. Es schwingen immer wieder noch alte Räume und Konditionierungen in mir nach. Aber das ist okay. Ich bin, es mag sich für einige komisch anhören, voller Erwartung und Vorfreude auf das Abenteuer. Auf das Abenteuer, mich vollkommen hinzugeben. An das, was mein Innerstes sein möchte. An das, was mir mein Leben bringt, wenn ich ohne Erwartung, offen und frei bin voller Vertrauen und innerer Stärke. Ich sage nun tatsächlich Ja zu meinem authentischen Sein, Ja zu meinem einzigartigen Leben, Ja zu meinem individuellen und einzigartigen Weg. Ich fühle mich frei und wir gehen alle zusammen in eine neue Zeit. Alle müssen mit. Es fühlt sich auch irgendwie an, wie ich weiß nichts. Ich weiß nicht, was kommen wird. Ich weiß nicht mehr, was ich kann. Ich weiß nicht einmal mehr, was ich genau will. Die Vision und meine Wünsche für mein neues Leben zerbröselten immer mehr. Da steckten noch so viele alte Illusionen und Hoffnungen mit drin, die ich nicht mehr habe und auch gar nicht mehr brauche. Es fühlt sich an, wie entleert werden von den meisten Vorstellungen von mir selbst. Ich weiß also auch nicht wirklich mehr, wer ich überhaupt bin. Dieses Nicht-Erwarten und Nicht-Brauchen lässt eine noch ungewohnte Leere entstehen, die allerdings viel Platz für das Neue bringt, das ich ja noch nicht kenne. Bin ich nur durcheinander? Nein, ganz bestimmt nicht. Ich bin klarer als zuvor, im Spüren und im In-Mir-Sein. Ich weiß ganz genau, was ich tun möchte und wie. Nämlich das, was mir Freude macht in jedem Jetzt und mein Herz erfüllt und etwas bewirkt in anderen, in mir, in der Welt. Ich habe keine Ahnung, wie ich weitermache, was ich tun soll oder was mich erwartet. Da, wo vorher in der Linie der Zeit meine Wünsche für mein Leben sich bereits erfüllt hatten, wo ich eine genaue Vorstellung hatte, wie mein neues Leben aussieht, da fühle ich nur noch Weite und Licht. Aber ich kann kein Bild erkennen. Noch nicht. Ich öffne mich also vollständig für mein Leben, für meinen Weg, für mein authentisches Sein. Es macht mir keine Angst, keinen Plan zu haben. Ganz im Gegenteil, ich finde es spannend, aufregend, und ich fühle Lebendigkeit statt der Starre des Tunmüssens und der Erwartung und Weite statt Enge. Es ist egal, wenn mich jemand nicht versteht. Es ist egal, wie begrenzt und angstvoll die Menschen in meinem Umfeld noch sind. Es ist egal, was jemand über mich bestimmen möchte. Es ist egal, welche Gesetze gerade gelten sollen in der Welt da draußen, mit dem Ziel, mich und alle anderen wieder einzugrenzen und zurückzuholen in die Starre, Konformität und den Zwang. Manipulationen, Propaganda, das Entweder-oder und der Druck funktionieren bei mir nicht mehr. Ich weiß und fühle nämlich, dass ich frei bin. Ich durchschaue das Spiel sehr genau. Mit Mitgefühl und viel Traurigkeit beobachte ich den Kampf, das Rennen im Kreis, der immer enger wird, und die Absurdität der Handlungen, und der Maßnahmen. Aber ich weiß, alle müssen mit. Keiner kann sich dem Wandel und der Frequenzerhöhung entziehen. Jeder erwacht auf seine eigene Weise und jeder hat immer eine Wahl und kann sich entscheiden. Jeder trägt die Verantwortung für sich selbst und das ist gut so. Völlig neu für mich ist, herausgefallen zu sein aus dem Kampf aus der bemühung aus der kontrolle dem wissen müssen und wollen und dabei trotzdem ohne angst vor diesem nichtwissen zu sein ich bin auch vergesslich geworden für worte benennungen und definitionen erlernt im verstandeswissen aber selbst das macht mir auf wundersame weise keine angst ich bin entspannt damit und triffte immer mehr ganz frei und unbeschwert in den Raum des Nichtwissens und Tunmüssens hinein. Es fühlt sich befreit an und um einiges leichter. Und doch sicher. Weil ich spüre, ich bin. Und werde das tun in jedem Moment, was gerade nötig sein wird. Ich vertraue mir selbst. Ich vertraue meinem Selbst nun viel mehr als dem angehäuften Wissen meines Verstandes. Ich kann mich in mich und in ein tiefes Vertrauen hinein entspannen. Ich lebe in einer Welt, in der ich im Frieden mit mir bin, voller Liebe, Mitgefühl und einem tiefen Ver Vertrauen in mir. Ich bin frei und folge dem, was sich mir in jedem Jetzt eröffnet. Und ich bin nicht allein. Wir sind nicht allein. Es gibt viele Lichthalter in die diesen neuen Raum mit ihrem einzigartigen Sein immer weiter und strahlender werden lassen. Und es kommen immer mehr hinzu. Ganz bestimmt auch du. Wahrscheinlich bist du eh schon dabei. Das ist so wunderbar. Und es gibt ganz bestimmt auch diesen Raum in dir, in dem du Weite, Frieden und Licht bist. Und das auch immer sicherer wahrnehmen kannst. Du kennst ihn bestimmt, wenn du hinspürst. Er ist eine einzigartige Kraftquelle. Durch, die, durch ihn bin ich, bist du mit allem verbunden. Hier finden wir unsere liebevolle, starke innere Führung, die uns Sicherheit und Stabilität gibt. Unser Anker. Also Leben und all ihr spannenden neuen Erfahrungen, du neue, alte Welt, ich bin bereit. Unsere Meisterschaft ist jetzt. In Liebe, Jeanette Amberger.